Einen wunderschönen guten Morgen. Das Leben nach Twitter, es hat so ein bisschen begonnen. Anstatt aber nach Alternativen zu suchen, will ich heute an RSS erinnern. Ich persönlich, ich zog nämlich immer viele tolle externe Artikelempfehlungen aus meiner Twitter Timeline. Diese Artikel, diese Autoren und diese Publikationen, die sind natürlich nicht weg. Und wenn man sie findet, dann ist das RSS-Abo eins der besten Lösungen, um up to date zu bleiben.